Wir haben die Session zum Thema Innenkommunikation. Ähm, wir haben recht schnell gemerkt, äh, das Problem der ist wahrscheinlich, man weiß nicht, wo man welche Informationen findet und, welche, und wahrscheinlich ist dann auf fünf, fünf verschiedenen Kommunikationskanälen irgendwo ein Termin und irgendeiner stimmt dann. Äh, meistens nicht so. Darum braucht man auch Plattform, am besten die Homepage wo die ganzen Informationen für die Mitglieder zu finden sind. Es wird da ein Punkt geben, was das alles koordiniert. Da haben wir gesagt, wir, das war entscheidend, wenn wir da so eine AG-Koordination machen, die was sich da so ein Konzept überlegt, wie man das am besten macht. Und äh, natürlich muss die Mitglieder da betreuen, dass man das ich, äh, man kann die Mitglieder nicht zutrauen, dass sie sich die Protokolle Kohle durchlesen, sondern man muss das alles so aufbereiten. Netzpolitik, äh, Bernard Bernie, hast du eine Zusammenfassung bei Ja, natürlich. Also, wir haben zusammengefasst, ähm, Netzpolitik ist irgendwie sehr schwer und ist nicht ganz gut zu verkaufen im Wahlkampf und sollte keines der ersten drei Wahlkampfthemen sein, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Ähm, auch wenn es sehr schön wäre und es eigentlich zu unserem unterzug Was wir machen können, ist so eine Art Watchdog spielen und einfach beobachten und aufschreien, wenn etwas Böses passiert und ähm, ja. Wir haben nicht die dazu, jetzt aktiv selbst ähm, uns durch hunderte Seiten von den und durchzukämpfen und solche Sachen. Und wollen das natürlich in der Zukunft ändern, aber im Wahlkampf jetzt ist nicht viel. Ich, ich wollte noch ein bisschen anmerken. Also äh, was, was wir schon gesagt haben ist, a, dass netzpolitische Themen extrem wichtig sind und dass wir darauf schauen müssen, dass wir auch schauen müssen, dass wir ein Programm dafür haben und dass wir auch schauen müssen, dass wir äh, kompetente Ansprechpartner zu diesem Thema haben, an die sich die Medien ähm, wenden können, aber dass wir es nicht als, als Grundthema im Wahlkampf nehmen können, weil es die Leute nicht verstehen. Aber wir brauchen durchaus die Kompetenz, äh, dass wir zu wenig Zeit haben, alle EU-Richtlinien komplett durchzuarbeiten, von vorn bis hinten, ist uns klar. Aber wir müssen trotzdem am Ball bleiben und äh, relativ kurzfristig äh, nah an der Quelle sein, auf die Themen reagieren und auch eigene Meldungen rausbringen, bevor sie die Presse rausbringen. Und? und ein Themensprecher. Ja, Bernhard Bernhard hat gemeint, er möchte gerne einen Themensprecher machen. Und äh, Werkwehr und ich haben gemeint, dass wir ihn dabei unterstützen würden. Wir machen eine kurze Pause, um zu berichten von der täglichen Lebenssession. Ja. Also, wir sind zusammengesessen und haben über darüber gesprochen, wie wir diese drei Kernthemen, also Partizipation, Transparenz und was auch das dritte, ja, wie wir das thematisieren können, so dass so die Menschen auf der Straße auch verstehen, dass es einen Impact hat in ihrem täglichen Leben. Da haben wir uns überlegt, und wir kommunizieren Menschen, kommunizieren, äh, Menschen kommunizieren mit äh, Storys, mit Narrativen, also mit Geschichten, Kurzgeschichten oder kurzen Bildern. Und haben uns überlegt, okay, äh, was könnte emotionalisieren? Zum Beispiel eben, äh, haben wir gesprochen über Altersarmut, über das Menschenrecht auf Wohnraum. Also, das gab es mal im Gespräch in Frankreich, kurz bevor das der Musik gewählt wurde. Solche Forderungen zu stellen. Müssen, die, diese Forderungen müssen natürlich auch programmtechnisch Programm, und wirtschaftlich hinterfüttert werden, aber ich glaube, es reicht einmal, als ersten Schritt Forderungen zu stellen und um die dann auch so zu thematisieren in einem innerhalb um kürzesten in Skripts, beziehungsweise Theaterartigen äh, oder auch äh, Bilder, äh, um das zu kommunizieren dem, dem eigentlichen Publikum oder dem eigentlichen Wähler. Da haben wir uns ein paar Sachen angeschrieben, die jetzt gerade nicht da sind. Wenn ich mir kurz eine Minute gebe, ich muss sie, und so lang, da sehe ich da ja. Es war ein kleiner Rotorido, der nett zu allen Menschen war. Ja. Heiche, <lacht> weich, super süß. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Die Minute ist vorbei, oder? lieber. Ich ja, <lacht> Nein, solange die Minute dauert, wird es länger. Ich kann es <lacht> <lacht> genau. <lacht> dir Okay, also das Erste, was wir das Erste, was wir besprochen haben, ist dieses berüchtigte, also die Generation Praktikum. Also ich glaube, wir haben ein relativ junges Wahlsegment zusammen, kommt uns ja nicht in an. Und entsprechend gibt es in ganz Europa diese, äh, diese Bevölkerungsgruppe die sich sozusagen an diesen Gesellschaftsvertrag gehalten haben. Das heißt, sie haben ihre Leistung gebracht, in der Schule, haben maturiert, haben studiert. Nur die Gesellschaft hat diese Leistung, also dieses, diesen Vertrag nicht, ab, äh, sozusagen, äh, sich an diesen Vertrag nicht halten. Das heißt, nachdem du nicht daran gehalten hast, kriegst du keinen Job und kannst du auch nicht um deine Existenz arbeiten. Dann hast du als zweites das menschliche gebracht. Und, und für jedes von diesen Stories haben wir uns ein, eine Szene überlegt. Zum Beispiel bei der Generation Praktikum hätten wir sozusagen teilweise, da haben wir einen den Kiki gedacht. Wir hätten den KIGI sozusagen in einer Situation gezeigt, wo er zum Beispiel strippt. Und dann würden wir mich hinterfragen, willst du nicht das arbeiten, wofür du studiert hast? Das heißt, es gibt auch Plätze für die Studien, äh, es genug Arbeitsplätze für die Studienplätze, die da sind? Äh, ja, haben wir hier den Nördsner Und äh, dann hätten wir zum Beispiel auch hier eine Gruppe Studenten nach der Sponsion, Uh, kommt der Bus vorbei, holt alle ab und dann, nach, und dann kommt eine Limousine vorbei und holt nur einen ab. Das heißt, es von zehn Leuten hatten nur neun, haben nur neun Arbeitsplatz, nachdem sie studiert haben. Und was wir noch thematisieren wollten, war, ähm, ja, Zwei-Klassengesellschaft, Armut, Gerechtigkeit, Angst vor Abstieg, Ernährung, Medizin etc. Das waren so Sachen, die die Leute gebracht haben, wobei wir uns konzentriert haben auf die Arbeit äh, die Altersarmut könnten wir kombinieren mit der Geschichte im Urheberrecht. Also da äh, ziehe ich auf die generika debatte hin, dass eben äh, teilweise die Senioren sich die Medikamente in Zukunft nicht mehr leisten können. Das heißt, dass wir sozusagen die Apotheken und das ganze Gesundheitssystem aus der Geiseln der Pharmaindustrie befreien, zum Wohle der, der, der älteren Bevölkerungsschicht. Also das sind so Sachen, die aus meiner Sicht mobilisieren und emotionalisieren. So, kein Enkel oder kein Sohn wird äh, tolerieren, wenn seine Oma sich die Medikamente nicht mehr leisten kann. Und so, in diese Richtung sollte das gehen. Also wenn wir über Partizipation sprechen, ist das nicht so abstrakt. Wir müssen das runterbrechen und ins tägliche Leben. Das sind so einzelne Beispiele, aber wenn wir das weiter fortführen, glaube ich, können wir eine Mobilisierung erreichen, die wir, wenn wir sie abstrakt halten, nicht erreichen würden. Und das war eigentlich der Clou dieses Treffens. Einstiegshürden und warum nicht mehr Leute mitmachen? Session: Ist da jemand da, der nicht <lacht> Na, die Geleitung hat? sind schon Nein, sind. natürlich noch auch? Maria? Ist da? Nein, da, ja, das stimmt. Ja. Kann jemand kurz berichten? Hier, ich weiß, ich ähm, ja. Also, ich kann das am besten zusammenfassen. Ähm, wir haben lange darüber geredet, ob es ein Bewusstsein, bei Daten gibt oder nicht und sind zum Schluss gekommen, dass in unserer Grunde zumindest Problembewusstsein gab, das aber unter Umständen nicht bei der gesamten Parteimitgliedschaft der Fall ist und äh, dass wir das ändern sollten und dass wir aktiv auf Leute zugehen sollen, wo uns das, die uns an unseren Prozessen hindern und sagen sollen, hallo, so geht das nicht und dass das einfach schwierig ist zuerst einmal ähm, zu dem Punkt zu kommen, dass das jedem in der Partei klar ist, dass wir sowas brauchen. Und dann noch einmal schwieriger ist, ähm, von dem Punkt, wo alle das wissen, hin zu dem, äh, ja jetzt stehen wir auf und sagen das wirklich. Und ähm, Lösungsansätze haben wir dazu eigentlich nicht wirklich erarbeitet, aber es ist mehr so ein Appell rausgekommen, ja denkt mal drüber nach und ähm, wie, wie seht ihr das? So, das war so... Ja. das rum. Ich glaube, was jetzt gerade gefehlt hat, war das Stichwort Gesprächskultur. Also es waren einige da, die sehr interessiert wären an den Themen der Beraterpartei, die aber gesagt haben, sie gehen nicht dazu und der Hauptgrund war dann eigentlich die Gesprächskultur, wie sie sie erleben. Und das finde ich schon nochmal wichtig, dass in aller Deutlichkeit... Auch heute? Ja, ich glaube durchaus auch heute. Ich glaube, das war, war ein wichtiger Punkt, das nochmal deutlich zu machen, dass es wichtig ist, an dem Thema zu arbeiten. Und zwar eben nicht nur immer negativ, negativ, negativ, sondern einer sagt, ich finde das gut, und dann kann der Nächste darauf einsteigen, ja, das finde ich auch gut, und außerdem finde ich das gut. Und das wäre eine völlig andere Gesprächskultur. Und ein Punkt, wollte noch noch dass es geht darum, dass wenn jemand aufsteht und sagt, ähm, ja, so geht das nicht, du, du kommunizierst schlecht oder du, du zerstörst irgendwas, ähm, Dass das Problem ist, dass dann derzeit die meisten Leute aufspringen und sagen, ah, wie kannst du nur, und du bist Zensurator und Böse. Und dass sich das ändern sollte hinzu, alle sollten Bewusstsein haben, der hat eigentlich recht und wir sollten mit ihm aufstehen und sagen, hallo, bitte halte dich an unsere Regeln und wenn nicht, dann geh bitte. Und das ist irgendwie der Sprung, den wir brauchen. Das nächste ist die Website-Session. Ich fand sie sehr erfolgreich, weil es ist eine Arbeitsgruppe Website gegründet worden. Mit, ich glaube, fünf Leuten, wenn ich sie weiß, die sich regelmäßig ab jetzt in diesem Meter treffen wird. Ähm, ein äh, Termin wird rausgeschickt. das macht der Juli, wer noch dabei sein mag, AG Website, sowohl gestalterisch, also sowohl also, äh, planen, dass wir da ein Redesign machen und, und eine inhaltliche Neustachführung, als auch redaktionell die Inhalte dafür zu machen. Momentan ist das noch gemeinsam, man könnte es auch tendern, wenn sich genug Leute finden, also sobald diese AG irgendwie sechs Leute sind, dann können wir sie spalten. Äh, aber das ist passiert, das finde ich sehr gut und das Ziel ist die Website von einem Ort wo angestaubte Presseaussendungen und Erklärungen für unsere technischen Tools sind und keine Mitglieder jemals draufschauen, äh, zu einem Ort zu machen, wo unsere Glaubwürdigkeit sofort rüberkommt, äh, wo die besten Erläuterungen unserer Thema im ganzen Internet sind, Infografiken und so weiter zu allen unseren Themen, wo es wirklich erklärt wird und ich bin gefordert, wo ich interaktiv auch was machen kann, zum Beispiel einen Finanzierungsrechner fürs DGE oder so, wo ich mir anschauen kann, wie das funktionieren könnte und von wo ich auch Dinge wieder teile. Also etwas, wo ich Sachen finde, die ich dann anderswo weiter teilen kann, will, Und wo ich sehen kann, ganz wichtig, was für Projekte gerade in der Partei laufen. Also eine zentrale Anlaufstelle, die das Forum dann vielleicht ergänzen oder ersetzen könnte, als, als erste Anlaufstelle, wo man reinschaut, was man heute machen kann. Ähm, weitere Sachen, die sich gegeben haben, ist der Medienprivat, startet ein Projekt Themenbilder, um solche teilbaren Bilder zu unseren Kernthemen zu gestalten. Wer damit machen möchte, wenn das nicht zu vage klingt, der soll ich bei mir anmelden. Und Fuxi spendiert uns einen FTP-Server, wo wir Dateien äh, teilen können. Das war ganz wichtig für die Grafikgruppe. Großen Applaus bitte. Die zentrale Wahl kann von der keine Plakate brauchen. Fähig das? Ist er da? Ist diese Session zustande gekommen? Werden die Fragen gehen? Ähm, Unterstützungserklärungen, wer kann zusammenfassen? Ja. So, es ist kein großes Geheimnis, ich werde das so halten. Das Hast du das ja. Du, an, an Ende und ich kommen gemeinsam. Also, 2600 Unterstützungserklärungen brauchen wir. Äh, was sind die Haupt- Nachpunkte, die gelöst werden müssen. Erstens, wir müssen Kandidaten für alle Bundesländer finden. Das heißt, wir sind noch ausständig. Zweitens, wir haben ein Problem mit Notaren, das gelöst werden muss. Drittens, wir müssen noch einmal alle Regeln prüfen und zusammenstellen, und zwar recht bald, da würde ich sagen, bis äh, Mitte April, spätestens, was wir noch beachten müssen, damit wir nichts übersehen. Viertens. Wir brauchen Ansprechpartner oder ich möchte gerne Ansprechpartner in allen Landesorganisationen, soweit Anton sind, haben, weil wir nämlich Verantwortliche brauchen, oder ich brauche Verantwortliche, um die entsprechenden anzusprechen. Und äh, der fünfte Punkt ist äh, wahrscheinlich auch ein wichtiger: äh, Wir müssen zweckgewidmete Spenden sammeln, und zwar um die Materialskosten abzudecken. Äh, wir haben uns das überlegt, äh, es wird ein Großteil an ähm, Unterstützungserklärungen wird reinkommen über Beraten, Freunde, Verwandte, Bekannte, aber das wird es allein leider nicht tun, sondern wir müssen auch sammeln gehen. Und beim Sammeln kannst du ein bisschen Gegenzug halten, also ein bisschen Widerstand ist nicht schlecht. Äh, ja, also es wird nicht überall so einfach sein wie den großen Städten. Äh, muss organisiert werden, wird auch organisiert. Und nachdem wir schon bei organisieren sind, äh wir rechnen auch ein bisschen auf internationale Hilfe, nämlich Beraten aus dem angrenzenden Bayern, die uns vielleicht auch in äh, ja, Tirol, Vorarlberg, Salzburg vielleicht ein bisschen oder äh, vielleicht auch, was ist das, Oberösterreich, oh, äh, das ein bisschen an Bayern grenzt, um uns beim äh, Spenden, äh, nicht Spenden, sondern beim äh, Unterstützungserklärungssammeln auch irgendwo ein bisschen helfen können. So, das wäre Danke. Ähm, mein Workshop war eigentlich eine Präsentation, und zwar die Vorstellung der Gestaltungspiraten. Äh, ich habe die große Ehre, das zu präsentieren und den Applaus einzuhämsen, den eigentlich die Laura verdient hätte, weil die hat den Stein ins Raum gebracht und sich da wirklich in den letzten Tagen dahinter geklemmt, hat sogar die Präsentation erstellt, die ich gehalten habe. Ähm, die Idee ist, eine dezentrale Gruppe einzurichten, die für sämtliche Gestaltungs- und Designanfragen der Piratenpartei zur Verfügung steht. Momentan ist es so, dass es Grafiker gibt und Grafikerinnen in einzelnen Organisationen, die dann überlastet sind, wo wenn sie nicht erreichbar sind, so wie wir Macht ein InDesign-File. Und diese Gruppe sollte mit einer E-Mail-Adresse erreichbar sein, arbeitet intern mit einem Ticketsystem, Auftrag kommt rein, jemand schnappt sich von der Gruppe, das Ticket macht den Auftrag, schickt raus, abgehackt, fertig, Arbeitsraum ist ganz Österreich oder vielleicht auch darüber hinaus. Und wir sind momentan acht Leute, wenn ich jetzt richtig komme. Mittlerweile glaube ich sogar neun Leute. Wenn es noch Interessierte gibt, ihr müsst keine Kunstuniversität absolviert haben, sondern zumindest ein bisschen Ahnung haben, seid ihr herzlich willkommen. Dazu gibt es ein Pad, dessen Link ich vergessen habe. Aber morgen ist um piratenpadde AG Design OE, alles zusammen, alles groß. Ähm, das Internet AKW-Intrieb hat jetzt gerade den Link durchgesagt. Doch, <lacht> Wer schon großes Interesse hat, morgen um 8 Uhr am Abend ist Mumble erstmals. Ja. Ich Danke. Jawohl, nicht bestimmen nach der Wahl. Ähm, ja, wir haben uns eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt. Wir sagen ja nicht bestimmen nach der Wahl. ist sicher eines unserer Kernthemen, was wir für die Bürger ermöglichen wollen. Und das Kernthema dahinter, dass aktuell so die repräsentative Demokratie ist, irgendwo auf der Seite da drüben und die Vision, die wir haben von, von Liquid Democracy, ist irgendwo in weiter Ferne. Bitte? In Bratislava. Und die spannende Frage ist, und die sich auch stellen wird, also die sich Menschen uns stellen werden und die wir uns stellen müssen, wie sind die Schritte dorthin? Also, wie kommen wir Slide by Slide repräsentativer Demokratie, Wirklich zu Liquid Democracy. Und wenn wir das Thema Mitbestimmung nach der Wahl verkaufen, unter Anführungszeichen, sollten wir auch zeigen, wie wir es tun. Das Wichtige dabei ist, oder der Gedanke dabei ist gewesen, ähm, darauf hinzuweisen, dass wir das bereits machen. Also sprich, darauf hinzuweisen, wie wir im Graz arbeiten und natürlich auch die, die Arbeit in Graz noch verbessern und verstärken. Und wirklich darauf hinzuweisen, wir träumen nicht von einer Liquid Democracy oder wir träumen nicht von Mitbestimmung nach der Wahl, sondern das gibt schon, also die Piraten machen das schon, die führen das schon aus, das wird schon gegeben. Es besteht für jeden Bürger die Möglichkeit sich aktiv daran zu beteiligen, und eben darauf hinzuweisen, dass dieses Mitbestimmen nach der Wahl nicht nur in der Floskel ist, die wir uns ausgedacht haben, sondern in der marketing -Geld. sondern wirklich sagen: die ersten Schritte haben wir schon gemacht, die haben wir im Gemeinderat in Graz gemacht, da gibt es die Möglichkeit Fragen an Stadträte zu stellen, es gibt die Möglichkeit an Anträge zu stellen. es gibt die Möglichkeit an Anträge zu lesen und wirklich mitzubestimmen, auch nach der Wahl. Das ist der erste Schritt und uns vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, was ist ein möglicher zweiter Schritt in Richtung Nationalratswahl, auch für die Funktionen und Arbeitsweise im Nationalrat, um dann in Richtung einer Democracy zu kommen und eigentlich darzustellen, dass wir unserer Vision von Democracy schon näher sind, als wir eigentlich vielleicht glauben und schon weiter weg von repräsentativer Demokratie, weil Piraten gibt es ja schon. Ja, das war der Dank